Hi Leute, heute geht es mal um ein Thema, Sanitärbereich, undichte Wasserhähne, in meinem Fall in einem Knaus Südwind, aber das zeige ich euch jetzt mal um welches Problem es sich hier handelt. Jetzt kommt erstmal kurzes Intro und dann geht's los. Musik Okay, dann geht's es erst mal rein in das gute Stück, ich zeige euch mal ganz kurz, um was für ein Problem es sich handelt, dieser Südwind hier ist so um die, also es ist 2006, 17 Jahre alt, 17 Jahre alter Wohnwagen, aber meines Erachtens noch ziemlich gut erhalten, es gibt natürlich das Problem mit so Gummiteilen, wo irgendwann so dieser Weichmacher rausgeht und die Gummiteile zersetzen sich dann. Und das ist jetzt bei den, komischerweise, bei den Dichtungen, die genauso aussehen wie bei meinem BMW, die Dichtungen, die im Ölkühler drin sind, die haben auch genau 17 Jahre gehalten und dann waren sie Schrott. Also es wird irgendwie so eine Frist von 17 Jahren sein und dann sind o einfach mal platt. Aber jetzt zeige ich euch erstmal, wo das Problem liegt. So, wir haben hier ja diese Armatur, kalt warm habt ihr wahrscheinlich auch und die gleiche oder ähnliche gibt es noch mal hier drüben, das ist mit einem starren Wasserhahn. das geht nicht hoch und runter und das Problem hierbei ist jetzt, wir gehen noch mal kurz auf die andere Seite, und zwar hier steckt das Problem im Detail, genau hier, denn wenn wir jetzt das Wasser anmachen und den hoch und runter machen, dann sehen wir, dass sich das hier bewegt und da drin sitzt eine Dichtung und die Dichtung, die ist platt. Und was ich damit meine, das zeige ich euch gleich. Ich zeige euch erst mal ganz kurz, wo es hapert. Dazu schwenke ich mal ganz kurz die Kamera so ein bisschen um, damit ihr seht, wie es da raus tropft. So bei der Gelegenheit kann man das alles auch mal ein bisschen sauber machen. So, ich mache jetzt mal, ich mache jetzt mal hier vorsichtig an. Hier bewege äh, den Wasserhahn, bewege, sieht man das? Ne, man sieht es eben nicht. Zoom mal ein bisschen rein, dort, pass auf. Seht wie es rausläuft? Das ist ja nicht schön. Das ist ganz einfach, weil die Dichtung platt ist. Jetzt gehen wir mal hier auf die andere Seite kurz rüber. Achtung, einmal schnell nicht, dass euch schwindelig wird hier. Hier ist genau das gleiche Problem, hier ist es aber noch blöder, weil da läuft dir das Wasser locker mal hier rein und da siehst du auch schon, hier ist alles nass. Das ist nicht gut, dann quillt ja nämlich irgendwann die Platte hier. Und ja, gut, das mache ich jetzt hier nochmal. Und da ist genau das gleiche Problem, ihr seht da, schon der Tropfen und es läuft und das ist nicht gut. Das werde ich jetzt erstmal wieder trocken wischen und dann zeige ich euch, wie man das ganz schnell beheben kann. Ich gebe euch jetzt keine Garantie, dass das bei euch funktioniert. Also das ist jetzt meine Methode. Wenn ihr da jetzt irgendwas kaputt macht, das ist das nicht mein Problem, weil diese Wasserhähne sind ja jetzt auch schon 17 Jahre alt. Ich kann jetzt meinen Wasserhahn einfach nehmen mit einem leichten Zug kurz ein bisschen drehen. Ihr seht schon, der kommt schon und schon ist das Ding draußen und da ist schon die Dichtung. Ja, bei der Gelegenheit kann man das auch mal alles so ein bisschen sauber machen aber das zeige ich euch dann gleich jetzt hole ich mir erstmal den zweiten Wasserhahn da genau das gleiche habe ich mir schon mal lappen hingelegt, weil ihr habt eben gesehen das kommt da raus und leichter Zug und schon ist das Ding draußen. gut jetzt gehen wir mal ans Licht und ich zeige euch mal die defekte Ohrringdichtung. Gut, ich glaube das perfekte Licht ist draußen. Gehen wir mal Raus. Und ja, also hier vorne ist ein bisschen Kalk dran. Und bei der Gelegenheit kann man die hier vorne dann auch mal abmachen und gucken, ob da irgendwie Ranz hinter ist. Und hier hinten muss jetzt vorsichtig die Dichtung abmachen, denn die Dichtung ist platt. Also die Dichtung das ist ja sozusagen ähm, rund normalerweise und mit den Jahren ist die jetzt nicht mehr rund, sondern die ist eckig geworden. Das kann ich euch aber gleich zeigen, wenn ich sie hier rausgeholt habe. Wenn ihr das mit den Fingernägeln nicht so schafft hier, dann nimmt er euch einen harten Kunststoffgegenstand und versucht die hier rauszuziehen. Macht bloß hier äh, diese Nut nicht kaputt, diese Kunststoffnut, denn wenn ihr die kaputt macht, dann bleibt es undicht. Müsst ihr jetzt gucken, dass wir mal irgendwie so ein weiches äh, mit, mit so ein nicht scharfkantiges Stück Metall oder ähm, ein hartes Plastik nehmt. Gut, die sehen aber soweit noch ganz gut aus. Deshalb ne, ich nehme die jetzt mal mit rüber, weil drüben habe ich auch mein Internet und da werde ich gleich die neuen Dichtungen bestellen. Ja und dann wird es glaube ich wieder dicht sein. So, jetzt wollen wir mal gucken. Ich habe mir jetzt überlegt, ich nehme jetzt doch eine Nadel. Und ziehe die Dichtung hier leicht äh, leicht hoch so und dann bin ich da schon hinter und kann sie halt abmachen dann kann man das auch alles mal so ein bisschen sauber machen von diesem komischen äh, Lack hier befreien das sind alles muss ja alles sauber sein so hier siehst du schon das ist halt die Dichtung und die ist jetzt platt, die ist quasi eckig, die ist jetzt nicht mehr ganz rund und das ist jetzt eine eckige Dichtung, weil sie halt schon so alt ist, hat jetzt auch nicht mehr so eine Spannkraft, irgendwie klebt sie auch und ich gehe mal davon aus, dass sich das Gummi so langsam zersetzt, also sie, sie klebt richtig an meinen Fingern, ähm, ja da kann man dann auch sehen, dass das Gummi fertig ist, jetzt ziehen wir die andere noch hier runter, und dann werde ich die mal vermessen. So, das hier werde ich jetzt erstmal schön vorsichtig hier sauber machen, damit hier keine Lackreste mehr drin sind. Damit die neue Dichtung dann auch schön abdichten kann. Also eine Dichtung funktioniert ja so, dass sie ähm, ja, sozusagen hier oben dann halb rund rausguckt und durch den Druck, wenn man sie reinsteckt, immer ringsrum abdichtet, auch wenn man dreht und so. Und wenn die jetzt halt so platt ist wie das Material hier und maximal noch ein Zehntel oder so, dann brauchst du nur so ein bisschen so machen, dann fließt das hier dran vorbei. Was sieht man das hier gut? Ja, man sieht richtig wie platt sie ist, ne? Und das wird auch nicht mehr. Das kannst du vergessen, das merke ich, weil das Gummimaterial ist das setzt sich jetzt gerade. Gut. Jetzt noch mal zurück zu den Wasserhängen. da wollte ich euch auch noch mal was zeigen also zu, zu denen hier, da kannst du hier oben vorsichtig, ich nehme jetzt mal einfach ein Messer, kannst du vorsichtig versuchen, ohne dass du was zerkratzt, das hier zu öffnen, also es ist auch nur geklickt, es ist nicht geschraubt, wenn ihr das versucht, ich weiß, dass die geklickt sind, jetzt kommt da. siehst du, und Mache ich mir das mal auf hier vorsichtig von beiden Seiten einmal hebeln. So, jetzt ist er schon ab. Jetzt könnt ihr den abnehmen und könnt da mal reingucken. Hier seht ihr auch, dass hier, hier noch mal so eine Art Sparfunktion drin ist, dass nicht so viel Wasser hier rausgehauen kommt, sondern dass hier eine Verengung ist. Und durch die Verengung entsteht halt hier auch so ein bisschen Druck drin und drückt sich dann hier dran vorbei. Ja, so sieht so ein Ding dann von innen aus. Werde ich jetzt auch nochmal alles vorsichtig sauber machen. Hier so ein bisschen Kalk wegmachen, dass ich hier nicht so viel Chromlack abmache. Und mal von innen gucken, ob es verstopft ist durch irgendwas. Und ja, gucke ich mir den zweiten jetzt noch mal kurz an. Ähm Was ist der hier? schon chromlack ab muss ganz vorsichtig sein am besten irgendwas so, so handy zubehör nehmen womit man handys öffnet oder so das ist meistens so, machst du nicht so viel kaputt gut hier sieht es eigentlich auch gut drauf hier siehst du da ist was drin das ist hier irgendwie so das ist irgendwie so lack abgeplatzt oder irgendwas ist hier ja, und das verstopft dann auch die Düsen. Ich weiß gar nicht wo das jetzt herkommt. Das ist da höchstwahrscheinlich dann schon die ganze Zeit irgendwie drin. Kommt wahrscheinlich hier irgendwie aus dem Deckel oder so irgendwo. Ah, siehste. Da werde ich mal gucken, dass ich hier ganz vorsichtig mit so einer Würste die, Letz-, äh, die Reste so ein bisschen entferne. und guckst du dir die auch noch mal an. Wie sie vielleicht von innen aussehen auch noch mal mit einem Bürstchen reingehen. Obwohl, das ist eigentlich okay. Das ist auch nur Lack, was da drin, was da drin zu sehen ist. Die sind relativ sauber. Gut, jetzt geht es erstmal an die Bestellung der Dichtungen. Die ähm, Hähne werde ich jetzt ganz kurz, das habe ich mir hier schon vorbereitet. Das ist so eine, so eine orangen Orangenlösung. Ich da mal einlegen und jetzt gehen wir erstmal runter und bestellen dichtungen so dann werden wir das mal vermessen wir biegen uns die mal so einigermaßen rund und jetzt messe ich erstmal wie dick das gummi eigentlich sein muss 1,6 so circa 1,7 haben wir hier Uh, wobei ich denke, ja. 1,7 ob ich jetzt nehme ich jetzt 2 mm oder nehme ich, nehme ich 1,5? Ich weiß es noch nicht. Vom Durchmesser her, also Innendurchmesser müsste dann hier. Gucken wir mal hier, welchen Innendurchmesser wir hier brauchen. 1,75 circa. Ja, 1,75 Innendurchmesser und ja, also 17,5 mm mal circa, was nehme ich denn jetzt? Mal sehen, wenn ich hier so den Querschnitt messe. So, da bin ich immer noch bei 1,5. Nehme ich jetzt eine 1,5 oder nehme ich eine 2er? Hm, wenn ich jetzt eine 2er nehme, und die da. Warte, also ich messe mal das Loch hier. Was haben wir denn hier? Sollte sich ja auch ein bisschen dran pressen, ne? Tatsächlich. Oh ja, auf jeden Fall eine Zweier können wir nehmen. Das Ding hier, das ist 2 mm. Sogar über 2 mm. Also nehme nämlich eine 2 mm Dichtung. Und ja, wie gesagt, Innendurchmesser haben wir hier. So also ein Messschieber hier, so also ein Schieblehre, könnt ihr euch mal besorgen, kann man immer mal gebrauchen, immer echt. Wenn man die dann abliest, das, also das kann ich euch ganz kurz erklären, der, der untere Strich zeigt immer wie viel Millimeter, also 1,5, 6, 1,6 und die hier sind die Zehntel. Welcher von den Strichen mit dem oben übereinsteht, der ist dann der Zehntel Millimeter. So also, was lernt man im ersten Lehrjahr. Und hier haben wir, glaube ich, eine locker, eine nee, 17,6. Jetzt sehe ich äh, 17,6, Entschuldigung. Keinen schweren Fehler. Also 17,5 und 2 ja, und Millimeter. Ich habe mir hier jetzt schon mal eine Seite geöffnet. Und zwar gehe ich hier einfach ähm, auf irgendeine Seite hier bei Ebay oder so und suche mir einen deutschen Händler raus. Einen deutschen Händler nur, weil es dann halt schneller da ist. Und es ist zwar die gleiche, der gleiche Ranz wie aus China, aber hier ist es halt dann gleich da. Zwei Tage Lieferzeit und da werde ich jetzt, was haben wir hier, 17 mm. ja ich glaube 17 mm. Schnurstärke haben wir 2 mm, Menge nehme ich mal 10 Stück. 3,10 Euro inklusive Versand, wenn ich jetzt nur 5 nehmen würde. Ah ne, 260. Der Rest liegt eh rum. Weil ich brauche, glaube ich, noch einen für die Dusche. Also 17 mm. Ja, 17 mal 2 mm. Und sofort kaufen. Und das war's hier. Jetzt mache ich das hier, hier nochmal sauber. Also die Nut nur so ein bisschen von Lackresten befreien, den Rest dichtet die Dichtung dann ab. Natürlich hier vorne noch mal rüber, machen, aber der sieht schon ganz gut aus. Ja. das sieht gut aus, den bringe ich jetzt gleich wieder rüber und weil hier in der Wohnung nicht, dass mir das dann irgendwie was verloren geht oder so, Genau das gleiche mache ich mit dem anderen auch noch mal Einmal kurz alle Lackreste, gelösten lackreste hier raus machen. Ich nochmal zur Seite durchspülen, falls da noch irgendwie was drin ist. Nicht zu heiß machen hier. Okay, okay. Gut. jetzt noch hier die. Das ist, einer fehlt da schon wieder an. Nee, die sind übereinander. Jetzt nehme ich mir noch mal hier diese kleinen Dinger vor Mach hier vorne noch mal ein bisschen die Eikreste weg. Ach, die lassen sich so abreiben. So ein bisschen mit Orangenkonzentrat und die ein bisschen angelöst jetzt kann man diese so einfach ein bisschen abwischen dass mir der lack hier kaputt geht So hier und dann reicht es auch schon also hier nochmal ausspülen lackreste rausholen Gut, die klicke ich jetzt auch gleich schon wieder drauf naja, ein bisschen bisschen sauberer könnte ich sie noch machen so, jetzt habe ich die hier auch noch mal ein bisschen sauber gemacht, sauberer will ich sie gar nicht haben, weil ich Angst habe, dass mir das Chrom hier abgeht, wenn ich noch mehr schrubbe, deshalb das ist so okay und dann klickt man die einfach wieder drauf, wie gesagt nicht geschraubt, die sind innen hier reingeklickt und dann war es das schon. ist klar. So jetzt warten wir auf die beiden oder auf die fünf Dichtungen. Die kommen da dann wieder rein. Dann mache ich die Gegenseite auch noch mal sauber, also da wo die reingesteckt sind. Und dann sollte das eigentlich wieder die nächsten 17 Jahre dicht sein. 2.000 Jahre später. Das ist ja irre. Das sind die schon, ey. Boah, das ging ja schnell. Das hat ja noch nicht mal 24 Stunden gedauert. Hey, dann können wir ja gleich weitermachen. Dann baue ich jetzt die Wasserhähne ein. Und dann werde ich die Arbeiten jetzt hier auch mal zu Ende bringen, weil das Wetter soll wieder schlechter werden. klar, was habe ich. ich hab noch ein bisschen Melkfett mitgebracht. So, jetzt müsste ich erstmal gucken, ob ich denn die Wasserhähne jetzt hingelegt, oh, Das ist wieder typisch. Ey. Jetzt gucke ich erstmal, was mir da überhaupt geliefert wurde. Oh, ja, gut verklebt. Ah. Okay, das sind die fünf Dichtungen und mal gucken, ob die passen. So, jetzt räumen wir hier das hier erstmal weg, ja, die Rechnung hebe ich mal noch mal kurz auf, vielleicht kann ich euch da noch mal eine Adresse nennen oder so und gewischt, auch, sauber gemacht wird hier später noch mal, jetzt gehe ich erstmal kurz mit dem Lappen noch mal hier rein, mach das noch mal ein bisschen sauber. so jetzt ähm, nehmen wir uns hier eine Dichtung und gucken mal ob die überhaupt passt was ich da gemessen habe und zwar mache ich das jetzt so also Spannkraft haben sie fühlen sich gut an ähm, hier habe ich jetzt einen Wasserhahn das sieht schon mal gut aus und den, die Dichtung, da kommt jetzt nur ein bisschen Melkfett dran, damit es besser flutscht. Passt, passt perfekt. So, guck mal, ähm, was habe ich da gemessen? Die passt perfekt, das Dichtung. Müssen wir halt nur gucken, also von der Breite her passt es. Von der Höhe her steht sie raus, richtig schön raus. Das sieht man jetzt hier zwar nicht, aber sie steht richtig schön raus, im Gegensatz zu vorher. Und jetzt klicken wir mal, ja, klicken wir einfach mal den Wasserhahn wieder drauf, vorsichtig. Gucken, was die Dichtung sagt. Na, geht schon ein bisschen fester drauf als vorher, muss ich mal sagen. Und jetzt können wir ja mal den Test machen. Ich werde jetzt ähm, einfach mal... Das jetzt noch mal trocken wischen und gucken, man muss ja nicht einen Extremtest jetzt machen und da am Hahn reißen, aber ich gucke mal ob da jetzt Wasser rauskommt, wenn ich den Hahn hin und her bewege. So dazu zoome ich jetzt hier einfach mal ein bisschen rein, So, das mache ich mal hier an. Das sieht schon mal gut aus. Und dann mache ich jetzt mal an und wackel mal hier so ein bisschen. Da kommt auf jeden Fall nichts mehr raus. Noch mal ein bisschen drehen und wackeln. Kein Tropfen kommt da unten raus. Super. Also die Reparatur ist an dem Hahn ist schon mal super gelaufen. Jetzt kommen wir mal zu meinem Problemhahn. Da weiß ich jetzt nicht, warum. Also das ist ja ein gebrauchter Wohnwagen. Da weiß ich jetzt nicht genau, warum der Vorbesitzer da unten Panzerband drum gemacht hat. Vielleicht dachte er, dass es dort undicht ist. Ich werde das natürlich jetzt hier alles nochmal mal versuchen, ein bisschen abzumachen. Wobei, ich glaube, ich weiß, warum der das da drum gemacht hat, weil hier das ganze Chrom ab ist. Das ist, hier ist ähm, Und der hat das silberne Panzerband da drum gemacht, um es ein bisschen schick zu machen. Mehr Sinn hatte das nicht. Gut, aber das finde ich jetzt nicht ganz so schlimm. Ähm, man guckt da ja nicht so hin. Jetzt werde ich hier noch mal alles ein bisschen sauber machen. Da noch mal reingehen. Chromreste da so rausprängeln. Ist aber nichts da drin. Es Ist sauber. So. Jetzt sollen wir mal den zweiten Hahn und eine Dichtung und und und. So. Das ist das Stück. Genau das gleiche. Die anderen dichtungen da gucke ich mal ob im badezimmer auch noch eine dichtung ist in den Dusch, äh, in der duscharmatur da war irgendwie was äh, zu reparieren so hier auch mache ich ein bisschen bisschen melkfett einmal drumrum das macht man so beim auto bei dichtungen auch einmal mit öl schön damit sie sich nicht irgendwie verdreht oder verkantet und von der größe her habe ich wirklich volltreffer gelandet ähm, alles klar. Dann klicken wir den hier mal rein. Geht tatsächlich jetzt auch etwas schwerer. Oh. Nicht zu sagen ordentlich ja, Druck. okay. Es fühlt sich viel besser an. Also, ich kann den Hahn jetzt hier kaum drehen. Vorher war das ganz einfach und jetzt sitzt er wieder richtig fest. Und die Dichtung hier raus. Und zoomen mal rein. Upsala. Ja, nicht rein fallen, rein zoomen. Und okay. Dann gucken wir noch. Also ich wackel hier hin und her. Ich den Hahn hin und her. Und da kommt kein Tropfen Wasser mehr raus. Und hier ist auch alles trocken. Das heißt, da drin... Auch nichts kaputt. Super. So, da freue ich mich. Reparatur gelungen. Jetzt gucken wir noch einmal. Ah, oh, ist das nicht toll? das ist ein tolles Gefühl, wenn das so wieder so funktioniert? Mal, muss, muss ich da keine Sorgen jetzt mehr machen, dass man hier absäuft und im Endeffekt ähm, die Platte aufquält, ne? Das wäre natürlich doof, weil man dann hier so, es läuft ja dann auch irgendwann mal da so hinter. Und da hat ja keiner Bock drauf, dass man dann da oben irgendwie Wasserflecken oder sowas bekommt. So also sieht sich das Ganze hier von unten aus. Alles trocken. Naja, hier, hier merke ich jetzt schon, die Kabel sind nass. Ähm, das war von meinem Test. Da muss ich mal gucken, nicht, dass hier jetzt zu viel hintergelaufen ist dass ich jetzt doch absaufe oder so. Naja, das werde ich halt noch mal beobachten, dass ich hier jetzt noch mal trocken mache und dann noch mal laufen lasse und gucke, wo jetzt das, was jetzt hier nass ist, herkommt. Aber ich gehe mal schwer davon aus, dass es dann einfach hier unten durchgelaufen ist. Ne? Gut. Boah ist das warm hier drin, Leute, es wird Sommer. Du, noch einmal kurz ins Bad geschwenkt und noch mal hier geguckt. Weil hier, der hier, der, den kannst du ja auch rausziehen. Aber ich glaube hier ist das ein bisschen was anderes. Aber der ist auch nicht undicht. Na naja, da habe ich jetzt Ersatz. Das hier auch ein bisschen sauber gewischt. Und dann ist es wieder schick. Ja, hier müsste doch auch eine Dichtung drin sein, oder? Das gucke ich jetzt nochmal kurz. So, habe ich doch richtig gedacht. Ich habe das jetzt hier rausgezogen. Und hier ist tatsächlich noch eine Dichtung drin. Und die werde ich jetzt auch tauschen. Das ist ja genau das gleiche wie ein Wasserhahn, nur ein anderer Anschluss. Klicke die dann gleich rein hier. Und dann ist das alles erledigt da es ja der gleiche Hahn ist, ähm, gehe ich mal davon aus, dass es auch die gleiche Größe ist. Ich habe jetzt keine Brille mit. Ich werde jetzt hier diese Dichtung, die werde ich einfach killen. Ähm, einfach vorsichtig reingehen und werde es einfach durchschneiden. Na komm schon. Ja, das ist immer so. Du denkst, du bist fertig und dann triffst du wieder auf einen Problemfall. Komm schon raus. Da warum warum eigentlich die denn hier jetzt so fest drin? Die sich schon so. Okay, jetzt habe ich sie, guck mal, habe ich sie angeschnitten. Ach, die ist doch schon richtig, die ist schon, hat sich schon richtig zersetzt und zerfällt jetzt schon. Guck mal. Muss ich jetzt natürlich gucken, dass ich da die gesamte Dichtung jetzt rauskriege? Na, Die, die hat schon richtig geschafft hier. Aber, oh shit, ey. Guck mal hier, die reißt richtig ab. Da bin ich ja froh, dass ich jetzt hier nochmal geguckt habe. Ähm, ach komm, Fingernagel rausziehen. Ach nee, doch nicht. Die hat sich da schon richtig reingeklebt, weil sie sich halt so verflüssigt hat. Und da muss ich mir jetzt irgendwas suchen, dass ich die da vorsichtig rauskratzen kann. Das werde ich jetzt erstmal machen. So, mit der Dusche hatte ich eigentlich keine Probleme, aber ihr seht, werden die Probleme wahrscheinlich bald gekommen und da war irgendwie ein Tropfen irgendwann, wobei so viel Druck ist auf dieser Dusche gar nicht drin. Das Problem ist jetzt wirklich, den Mist hier rauszukriegen. Da muss ich jetzt ein bisschen fummeln und ich darf ja dieses Kunststoffding nicht kaputt machen, ansonsten kriege ich es nicht mehr dicht. So, rausgeholt habe ich das jetzt mit einer Gabel, die Zinken einer Gabel sind jetzt nicht gerade so mega scharf, aber haben genau reingepasst und haben das so richtig schön rausgeschält. Jetzt gehe ich hier nochmal schön mit dem Lappen durch und hole die letzten kleinen Gummireste da raus. Ja, es geht, das ist so ein rauer Lappen und dann sollte das, dann sollte das passen, weil ähm, diese Dichtung funktioniert dann auch mit Druck und die Dusche, das ist ja jetzt, da ist ja nicht so viel Druck drauf. Okay, genau das gleiche, Dichtung, ein bisschen Make-Fett. einmal drumgelegt, gelegt, und drauf geploppt und es fühlt sich auch gut an. Also sie steht ordentlich raus oben. Wo ist das, M äh, hier, bitte das? Perfekt. Und so werde ich die da jetzt reinpressen. Wir können auch mal ein bisschen Melkfett drum um das Gewinde. Und Flutsch ist besser. Gut. Ja, sieht auch noch ganz gut aus. Ins Bad. Ja, ist schon. Baden kann man jetzt hier nicht so. Okay, drin gut dann können wir den, den Schlauch hier auch wieder aufschrauben. Dichtung ist noch drin. Aber was ich das letzte Mal gemerkt habe ist. So, das können wir auch gleich mal testen. Den Duschtopf mal aus dem Fenster. Mal. Es, ist, um, es ist noch nicht richtig drin. Ja, da brauche ich jetzt mal, brauche ich mal kurz beide Hände zu, damit ich dagegen halte, nicht dass ich das jetzt kaputt breche. Okay, ja, geschafft. Also, es wäre besser, wenn er den hier dann festhaltet, richtig und den hier oben samt Gewinde richtig schön versucht reinzuschrauben. Es gibt dann irgendwann langsam nach und dann sitzt er drin. So. Genau. Ich frage mich, warum hier so wenig Druck hinter ist. So, für mich geht es jetzt an dieser Stelle weiter. An den Wohnwagen. Das Wetter zieht sich jetzt schon langsam zu. Aber ein bisschen was wollte ich noch schaffen. Und zwar den hier, ne? Hatte ich ja schon gesagt, den letzten wollte ich noch schaffen. Dann ähm, irgendwann, wenn ich mal Lust habe, mache ich auch die hier neu. Komplett einmal rüber. Ich glaube, das sieht dann auch ganz gut aus, wenn die nicht mehr so, die ist schon so ein bisschen ange, angeranzt. Dann werde ich mich vielleicht noch, ich weiß es nicht, wahrscheinlich erledigt sich das irgendwann von selbst, hier dieses Kunstharztkram wieder abmachen. Aber das fällt ja gerade von alleine wieder ab. Ansonsten eine komplette Wartung kommt noch hier so. Ich mache mal so Sachen wie die Gummimuffe mal so ein bisschen einreiben mit irgendwas oder das hier mit einer Kunststoffpflege behandeln. Mal gucken, wie hier unten die Korkeinlagen aussehen. Aber das fühlt sich noch gut an. Man kann ja diese Korkeinlagen auch leicht aufholen. Und auf jeden Fall ist es dann an der Zeit, dass hier dieser Lifter, der hier drin ist, habe ich, hab ich euch schon gesagt. Der hat, der hat ähm, 270 oder 260 oder 270 Newton. Und wenn ich hier nur kurz, dann fällt mir das Ding runter und ich habe keine Lust, dass mir diese Klappe irgendwann zerschlägt. Deshalb brauche ich da unbedingt neue Lifter. Das ist natürlich so, die lassen sich die auch bezahlen. Da kostet ein so ein Ding 40, 50 Euro. Und da muss ich jetzt mal im Internet gucken, ob ich da irgendwie so einen Zubehörhändler finde, der auch die 260 Newton anbietet. Mit der richtigen Länge und mit der richtigen Halterung. Ich wollte das schon so original lassen. Warte, ich zeige euch das noch einmal. Ich drehe mal kurz die Kamera nochmal um. Ich muss immer ganz vorsichtig sein. Oder ich muss hier mal irgendwie was machen, dass das arretiert und nicht runterknallt. Ich habe da echt mittlerweile ein bisschen Schiss. Weil der eine oder andere wird sich seine Klappe schon zerschlagen haben. Ich drehe mal kurz die Cam um. Also, der hat hier diese Halterung, ne? wie im, beim Auto. Also, es ist eine Kugel. Und hier ist einfach so eine Klemme. Und hier steht die Bezeichnung, inklusive Newton-Angabe. Die sollte stimmen, dass die Klappe überhaupt oben bleibt. Von mir aus kann es auch ein ähm, bisschen mehr Newton haben. Dann geht sie vielleicht von alleine hoch. Gut. Ja, das ist ja schon ein massives Ding hier und das darf nicht kaputt gehen, deshalb die Lüfter müssen neu. Und Alles klar, jetzt muss ich mal auf die Uhr kommen, gucken, ich muss jetzt schon wieder arbeiten, deshalb zieht sich das Video so ein bisschen in die Länge, aber ich glaube, ähm, das macht doch Spaß so abends mal vor dem Fernseher zu sitzen und dabei zuzugucken was anderes so machen. Okay. Jetzt passiert hier erstmal nichts mehr am Wohnwagen, äh, da ich jetzt hier den Rest der Wiese noch schnell zu Ende mähen muss. Ich bin mal wieder mit dem Sprit stehen geblieben und so wie ich das jetzt sehe, hat mir irgendjemand meinen Reservekanister weggenommen. Das kann doch nur nicht wahr sein. Ich glaube immer schwer davon aus. Ja, der steht einfach hier drin. Sprit ist ja wie Gold heutzutage. Ja. Also weiß ich nicht, wie viele Teile das jetzt hier gibt. Zwei, drei, vier, ist mir auch egal. Unendlich viele. Aber trotzdem, wenn, jetzt, wenn sich das jetzt hier zuzieht und es anfängt zu regnen, kommt er wieder in seinen Carport zurück. Denn er steht die meiste Zeit eigentlich im Carport. Und da steht er auch ganz gut. Dann muss ich ihn nicht zudecken. Gut, na dann, schauen wir mal, wenn es hier weitergeht. Ziehe ich jetzt erstmal einen Stecker und bis denne.